Hallo, wenn man Integrationstests macht, dann integriert man und integriert man und integriert man und irgendwann hat man hoffentlich alle Komponenten tatsächlich zusammengefügt zu einem Gesamtsystem. Und dann könnte man ja eigentlich der Meinung sein, okay, wenn ich das dann auch getestet habe und es funktioniert alles, dann bin ich ja fertig. Und trotzdem gibt es im V-Modell noch diesen Systemtest. Und warum man den noch braucht und was so die Kernaspekte des Systemtests sind, das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Zunächst wieder ein Blick auf das V-Modell. Wo ist der Systemtest einzuordnen? Der Systemtest ist im V-Modell praktisch in der Ebene über dem Integrationstest auf der Ebene des funktionalen Systementwurfs. Das heißt, wir haben uns ja am Anfang einmal überlegt, wie soll das System grundsätzlich aussehen, nach außen hin. Also zum Beispiel, wie soll die grafische Nutzerschnittstelle aussehen? Und wir haben uns auch überlegt, welche Funktionalitäten das System haben soll und auf Ebene des Systemtests, Fokussieren wir uns jetzt eben genau darauf. Das heißt, wir testen über die Schnittstellen der Nutzis, wie das System funktioniert und ob das System die Funktionen bereitstellt, die wir halt am Anfang an der Stelle spezifiziert haben. Das heißt, in einem Systemtest geht es jetzt darum, eben nicht mehr einzelne Teile einer Lösung zu betrachten, sondern das Gesamtsystem zu betrachten, das gesamte System auf Herz und Nieren zu prüfen, und dabei liegt der Fokus tatsächlich auf den realen Bedingungen und auf den spezifizierten Anforderungen. Was kennzeichnet letztendlich reale Bedingungen? Das können alle möglichen Aspekte der Realität sein, die bei einem Systemtest dann berücksichtigt werden. Zum Beispiel ist es dann tatsächlich die reale Laufzeitumgebung, in der sich dann ein System befindet. Es sind auf jeden Fall reale Daten, mit denen das System dann umgehen muss. Das können durchaus eben auch Daten sein, die mit einmal deutlich größer und auch deutlich umfangreicher sind, als das, was man bisher im Integrationstest letztendlich getestet hat. Man hat auf jeden Fall eine höhere Last auf dem System, nämlich die Last, die letztendlich dann auch hinterher in der realen Umgebung vorliegen würde, also zum Beispiel die gleiche Anzahl an Nutzis wie in der realen Umgebung. Und man hat auf jeden Fall auch eine Kommunikation mit externen Systemen, die man ja teilweise im Integrationstest vielleicht noch ausgespart hat, weil diese externen Systeme eben operationelle Systeme sind, die man vielleicht einfach nur zu Testzwecke nicht unbedingt direkt mit integrieren sollte. Wie sieht das Ganze jetzt vom, von der eigentlichen Testumgebung her aus? Im Gegensatz zum Integrationstest, wo wir einzelne Komponenten betrachtet haben, betrachten wir beim Systemtest jetzt das System als ganzes System. Und dieses System installieren wir dann in der realen Umgebung. Ich habe jetzt hier noch dazu geschrieben, annähernd reale Umgebung, weil wir manchmal eben nicht die konkrete reale Umgebung haben können. Das liegt einfach daran, dass Sie die reale Zielumgebung natürlich noch für gegebenenfalls andere operationelle Systeme gerade nutzen. Und man sollte immer so ein bisschen vorsichtig sein, dann Tests auch in der tatsächlich realen Umgebung zu machen. Aber man kann ja zum Beispiel eine Umgebung aufbauen, die der realen Umgebung sehr ähnlich ist. Und dann können Sie dort drin dann die entsprechenden Systemtests durchführen. Was Sie für Ihr System auf jeden Fall auch wieder brauchen, ähnlich wie beim Integrationstest, ist eine entsprechende Laufzeitumgebung und Sie haben auf jeden Fall die Anbindung an die externen Systeme. Und hier ist es dann eben so, entweder sind das auch Kopien der externen Systeme aus der realen Umgebung, aber eben mit den entsprechenden gleichartigen Inhalten oder es sind tatsächlich die externen Systeme, mit denen Sie dann auch kommunizieren werden. Hier muss man dann gegebenenfalls etwas vorsichtig sein, weil wir ja immer noch auf Testebene unterwegs sind, nicht dass wir die externen Systeme irgendwie negativ beeinflussen. Was wir für den Systemtest genauso brauchen wie für alle anderen Tests auch, sind eine Testvorbereitung, entsprechende Testfälle, die das System dann triggern, entsprechende Testnachbereitungen und auch ein Ergebnisabgleich. Die Ergebnisse aus einem entsprechenden Test kann man dann auch wieder in ein Protokoll schreiben, um dann letztendlich eine saubere Dokumentation der durchgeführten Tests zu haben. Jetzt könnte man hier an der Stelle sagen, super, bei den Testfällen, die sind ja letztendlich wahrscheinlich so ähnlich wie beim Integrationstest, die können wir einfach nachnutzen, dann haben wir es ja. Tatsächlich ist es eben so, um eben wieder diese realen Bedingungen herzubekommen, reichen eben diese Testfälle unter Umständen nicht aus. Weil, wie gesagt, wir haben unter Umständen größere Daten, wir müssen unter Umständen eine ganz andere Last auf dem System erzeugen. All das soll ja irgendwie die Realität nachbilden. Beim Integrationstest gucken wir nur harmoniert das alles prinzipiell miteinander und beim Systemtest gucken wir, funktioniert das Ganze auch unter realen Bedingungen. Dementsprechend ist hier eine Nachnutzung der Testfälle vielleicht etwas schwieriger zu sehen. Was auch beim Systemtest tatsächlich eine Rolle spielt, wie auch bei anderen Testarten ist, dass wir gegebenenfalls noch ein Monitoring machen wollen. Wir wollen zum Beispiel wissen, funktioniert das System tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen, also zum Beispiel welche Ressourcen verwendet es. Und dafür monitoren wir eben in das System hinein, so wie uns das System das halt ermöglicht. Aber wir monitoren gegebenenfalls auch die Laufzeitumgebung, in der das System läuft. Und die Informationen, die wir darüber abgreifen können, natürlich dann genauso wieder im Protokoll des entsprechenden Tests laufen. Was hier nochmal ein kleiner Unterschied zu den bisherigen Testumgebungen ist. Das Protokoll ist hier jetzt bewusst außerhalb der Testumgebung dargestellt. Denn man soll ja ein mehr oder weniger reales Gesamtsystem haben. Da ist es schon schwierig, wenn man dann anfängt, mit solcher Testvorbereitung oder Testfällen innerhalb des Systems irgendwo die reale Umgebung ein bisschen zu beeinflussen. Also man ist ja dann nicht mehr ganz real. Aber das lässt sich nun mal bei der Testvorbereitung, bei der Testnachbereitung und bei dem Ergebnisabgleich und natürlich erst recht bei den Testfällen nicht ganz vermeiden, dass man irgendwo doch so ein bisschen Einfluss auf die reale Umgebung hat. Aber zumindest das, was man dann eben ins Protokoll schreibt, das sollte man versuchen, nicht auch noch in dieser Umgebung abzulegen, sondern versuchen herauszuziehen, um eben die ja, nahezu reale Umgebung nicht auch noch irgendwie zu beeinflussen. Wie sieht das weiter mit den Details zur Testumgebung aus? Bei der Testumgebung sollte es also so sein, dass der Aufbau so realitätsnah wie möglich ist. Das heißt, wir haben hier wenn möglich reale Hardware, wir haben reale Software, auf der das Ganze läuft, wir haben auch die realen externen Systeme und hier kommen wir natürlich in ein kleines Problem rein. Das könnte unter Umständen sehr zeitaufwendig sein. Denn reale Hardware bedeutet auch manchmal eine große Hardware-Vielfalt. Ich erinnere hier einfach nur mal an die Vielfalt von Mobiltelefonen. Also nicht nur, dass es sehr, sehr viele Mobiltelefone hier gibt, ja, die sind aber auch noch von unterschiedlichen Herstellern. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten letztendlich. Wir haben bei Mobiltelefonen auch tatsächlich unterschiedliche Software, also unterschiedliche Betriebssysteme, die hier zum Beispiel zum Einsatz kommen. Und da merkt man dann schon relativ schnell, je nachdem, was tatsächlich diese Zielsysteme sind und was tatsächlich die realen um Umgebungsbedingungen sind, kann das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr komplex sein. Ja, Das trifft auch auf andere Situationen zu, wenn es jetzt mal nicht gerade Mobiltelefone sind, sondern auch ganz normale PCs, auch da kann es sein, dass das unter Umständen sehr, sehr komplex ist, weil wir sehr unterschiedliche Arten von PCs haben, also auch das kann schwierig sein. Bei größeren Systemen ist man dann ganz schnell mal dabei, dass man sagt, wenn ich sowieso Schwierigkeiten habe, die Testumgebung aufzubauen, dann teste ich einfach direkt in der Zielumgebung. Das wäre doch auch super, dann weiß ich ja, ich bin auf jeden Fall in der Umgebung unterwegs, in der letztendlich alles zum Schluss laufen soll. Und da hat man natürlich das Problem, dass man unter Umständen eine Interferenz hat mit den operationellen Systemen, die da laufen. Auch hier kann ich mal das Beispiel mit den Mobiltelefonen nehmen, wenn sie sagen, ich kann ja gar nicht auf allen Mobiltelefonen testen, die da sind. Also lasse ich die Systemtests einfach mehr oder weniger auf Nutzi-Seite auf den Mobiltelefonen der Nutzis laufen. Da könnten sie aber eben dann das Problem haben, dass sie vielleicht dazu führen, dass ein Mobiltelefon abstürzt. Und wenn sie das letztendlich bei den Nutzis machen, sind die, glaube ich, hinterher nicht ganz so glücklich damit, dass sie deren Systeme kaputt gemacht haben. Dementsprechend sollte man es prinzipiell vermeiden, in einer Zielumgebung einen Systemtest zu machen. Aber es lässt sich manchmal auch nicht vermeiden, je nachdem, ob es überhaupt möglich ist, eine Zielumgebung zu duplizieren oder eben nicht. Und da haben wir eben dann auch wieder das Beispiel mit dem Mobiltelefon. Sie können sicherlich sehr, sehr viele mögliche Zielumgebungen dann bei sich im Labor entsprechend testen. Aber Sie werden niemals alle möglichen Mobiltelefone, die draußen sind, mit Ihrer App zum Beispiel testen. Das heißt, zum gewissen Grad werden Sie einfach auch noch einen Systemtest irgendwo auf den System der Nutzis machen. Da werden Sie gar nicht richtig drum kommen. Gut. Wie sieht das aus mit den Testfällen? Was testen denn eigentlich diese Testfälle? Zum einen testen die Testfälle die funktionalen Anforderungen, die an ein System existieren. Die haben wir ja am Anfang dokumentiert. Dazu zählen zum Beispiel dann eben die Functional Suitability, aber auch die Kompatibilität, die ein System mitbringen muss oder eben auch die Security-Anforderungen, die an ein System existieren. Da sei hier an der Stelle darauf verwiesen, dass man sich einfach den Square-Standard mit dem Product-Quality-Model einfach mal etwas noch mal genauer ansieht und überprüft, was könnte denn jetzt hier alles funktional dazugehören. Dann testen wir natürlich auch über die Nutzerschnittstellen, die vom System zur Verfügung gestellt werden, weil das sind ja letztendlich auch die Schnittstellen, die später dann von den tatsächlichen Nutzis verwendet werden. Das heißt, wir versuchen auch teilweise eben eine Automatisierung zu vermeiden. Wir testen mit realen Daten, die gegebenenfalls auch aufwendig zu besorgen sind. Und da ist es tatsächlich auch so, dass reale Daten manchmal auch gar nicht zu besorgen sind. Denn wenn es zum Beispiel Daten sind, die einfach ein, ein gewisses Sicherheitsrisiko für die Kundinnen und Kunden darstellen kann, dann ist es eben nicht mehr so einfach möglich, sich die realen Daten für den Systemtest zu holen. Da muss man versuchen, so nahezu reale Daten zu verwenden und um trotzdem zu sehen, verhält sich das System mit diesen Daten denn so, wie wir uns das vorstellen. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu diesen Testfällen, die sich hauptsächlich auf die Funktionalität fokussieren? Ich meine, irgendwo muss man die ableiten. Man kann das zum einen anforderungsbasiert machen. Das heißt, man guckt sich nochmal die Liste der Anforderungen an und geht diese dann durch und führt dann für jede Anforderung entsprechend einen Testfall durch. Man kann das Ganze aber auch anwendungsfallbasiert haben. Dann ist das Ganze etwas komplexer, führt nämlich komplette Anwendungsfälle durch, wo also mehrere Anforderungen jedenfalls eine Rolle spielen. Und man kann das Ganze aber auch business businessprozessbasiert machen. Da spielen dann wiederum mehrere Anwendungsfälle zusammen eine Rolle und werden komplett und geschlossen abgetestet. Ich habe mal hier ein Beispiel für eine kleine Chat-App. Anforderungsbasiert könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Chat-App einfach nur unterstützen soll, dass man Bilder versenden kann. Das heißt, ich würde einen Testfall durchführen, der nur überprüft, kann ich ein Bild versenden. Anwendungsfall basiert ist dann etwas komplexer und da werden auch mehrere einzelne Anforderungen mit überprüft. Das ist nämlich dann, wenn ich über die Nachrichten-App dann ein Foto mit Text verschicken möchte. Das ist dann eben ein Anwendungsfall, der so zusammenhängt ist, wo man eben mehrere Anforderungen, eben in dem Fall Bild verschicken, ganz konkret ein Foto und auch noch ein, etwas Text verschicken, wo man das zusammenfasst zu einem Anwendungsfall. Und dann gibt es eben auch noch Business-Prozess basiert, wo eben dann auch vielleicht ein längerer zusammenhängender Ablauf stattfindet. Für eine Nachrichten-App, wo ich eben Nachrichten darüber verschicken kann, könnte es zum Beispiel sein, dass ich konkret Urlaubsgrüße an die Familie verschicken will, wozu vielleicht etwas mehr gehört, aber wo ich dann eben auch mal ein Foto mit Text verschicke. Es gibt neben den Testfällen, die funktionale Anforderungen abtesten, dann auch Testfälle, die nicht funktionale Anforderungen abtesten, zum Beispiel die Performance eines Systems, die Zuverlässigkeit eines Systems, auch die Portabilität. Auch hier sei wieder auf das entsprechende Product Quality Model des Square Standards verwiesen. Um aber solche nicht funktionalen Ab Anforderungen abzutesten, braucht man meistens deutlich komplexere Testaufbauten, was letztendlich auch zu einem größeren Aufwand führt. Warum ist das so? Warum braucht man komplexere Testaufbauten? Das liegt einfach daran, dass man bestimmte Dinge testen möchte, die eben nicht mit einfachen Aufbauten testbar sind. Dazu zählen zum Beispiel Lasttests, wo sie simulieren, dass sie ganz, ganz viele Nutzis gleichzeitig auf dem System haben, die alle irgendwo mit dem System gerade parallel arbeiten. Und das muss man entsprechend aufsetzen und muss das entsprechend simulieren. Gleiches gilt zum Beispiel für Performance-Tests. Also wie reagiert eigentlich mein System noch unter einer vordefinierten Last, wie schnell reagiert es dann noch. Dann gibt es noch Stresstests, wo ich also mal gucke, wie reagiert das System eigentlich außerhalb einer spezifizierten Grenze, zum Beispiel bei Überlast. Und ich kann auch testen, wie verlässlich ist eigentlich mein System, also wie verhält es sich über einen längeren Zeitraum, Stürzt es dabei dann zum Beispiel ab. Und auch dafür brauche ich natürlich eine Testumgebung, die eine entsprechende Last über einen entsprechenden Zeitraum simuliert, wo ich dann eben über diesen Zeitraum dann auch sehen kann, ist das System verlässlich oder stürzt es eben nach einer gewissen Zeit mit entsprechender Last einfach ab. Weil das eben entsprechend kompliziert ist, alles aufzusetzen, werden diese Tests und auch diese Tests aufbauten sehr häufig miteinander kombiniert, sodass ich also mehrere Sachen gleichzeitig miteinander abteste. Bei all dem, was wir jetzt hier aber auf Systemebene testen, hieß es ja immer, wir testen letztendlich die Anforderungen, die an ein System spezifiziert sind. Und da ist es nun mal auch wichtig, dass man diese Anforderungen auch kennt. Und manchmal kennt man sie nicht ausreichend genug. Und das stellt man dann leider erst sehr spät fest, nämlich dann, wenn man das gesamte System testet. Typische Beispiele für fehlende Anforderungen sind dass es eigentlich Erwartungen aus Erfahrungen mit anderen Systemen gibt. Also ein beliebtes Beispiel ist hier die Suchfunktion oder die Autocompletion, die halt in vielen Systemen heutzutage drin ist. Und wenn man dann aber ein neues System spezifiziert, vergisst man meistens solche Details mit zu spezifizieren. Ebenso kann es sein, dass bestimmte Details nicht kommuniziert werden, weil einfach die Auftraggeber davon ausgehen, dass Sie als diejenigen, die die Projekte umsetzen sollen, irgendwie schon wissen, was sich dahinter verbirgt. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Vielleicht sagen ja, Auftrag gebe ich es zu Ihnen. Ja, da müssen dann irgendwie die Empfängerdaten eingegeben werden. Und Sie nehmen das erstmal so hin und wissen aber gar nicht genau, was Empfängerdaten sind und stellen dann leider erst im Systemtest fest, hm, was sind denn jetzt eigentlich Empfängerdaten und wie muss ich die denn jetzt hier an der Stelle eingeben. Genauso problematisch kann dann für den Systemtest entsprechend ungenaue Anforderungen sein. Zum Beispiel so etwas wie, die Nachrichten sollen schnell versendet sein oder das System soll sicher sein. Das ist alles sehr, sehr ungenau. Was heißt denn hier an der Stelle schnell und was heißt an der Stelle sicher? Da sind keine ganz konkreten Zahlen gegeben und ohne diese konkreten Zahlen wissen wir natürlich auch nicht, ob das System diesen Zahlen dann letztendlich entspricht. Natürlich können wir dann einfach für uns selber definieren. Wenn die eine Nachricht in, innerhalb von zehn Minuten verschickt ist, dann ist das schnell genug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Auftraggeber das dann an dieser Stelle anders sehen. Demnach das ist es ganz wichtig, weil es eben solche Unsicherheiten bei den Anforderungen gibt, dass man eben von vornherein schon zu Projektbeginn immer darauf achtet, dass man die richtigen und auch die konkreten Anforderungen erfasst hat und dass man dann auch gut zum Schluss gegen diese Anforderungen testen kann. Gut, ich hoffe, ich konnte einigermaßen darstellen, warum es sinnvoll ist, einen Systemtest zu machen. Nochmal kurz zusammengefasst, der Systemtest fokussiert sich also auf reale Bedingungen und er nutzt eben auch die Schnittstellen, die letztendlich auch von den Nutzis genutzt werden. Und zu diesem Video gibt es natürlich auch eine kleine Übung. Und in der Übung möchte ich Sie jetzt mal bitten, einen Systemtest für eine Navigations-App auf dem Smartphone zu planen. Dabei sollen Sie sich jetzt überlegen, welche Funktionen, welche Use Cases oder welche Business-Prozesse würden Sie denn testen. Seien Sie da einfach mal ein bisschen kreativ. Ich denke mal, Navigations-Apps haben Sie alle schon mal benutzt. Welche nicht-funktionalen Anforderungen würden Sie gegebenenfalls testen? Und was wäre für den Testaufbau notwendig und wie würden Sie die Tests durchführen? Denken Sie da ruhig auch mal selber ein bisschen darüber nach, was denn wirklich reale Bedingungen bei einer Navigations-App bedeutet. Vielleicht ist ja der Straßenverkehr da ganz relevant, vielleicht ist es aber auch, dass man eben eine neue Stadt besucht und dann sich letztendlich mit der Navigations-App als Spaziergängerin oder als Spaziergänger durch die Stadt navigieren lässt. Auch das kann ja eine reale Umgebung sein. Überlegen Sie einfach mal ein bisschen, was die reale Umgebung kennzeichnen könnte, was sich daraus vielleicht eben dann für entsprechende An Anforderungen, Anwendungsfälle oder eben Business Cases ergeben und versuchen Sie darauf basierend dann eben den Test zu konzipieren. Und damit bin ich auch mit diesem Video am Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Übungsaufgabe. Bis dann!